Gib dir fucking Werfe Werf Blendgranate. Hinter dir. Hier ist Entführung das Magazin. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ich bin bei dir. Wechsel das Magazin. Ich bin hinter dir. Laden der Schuss. die Drohne im Einsatz. Wechsle das Magazin. kaltblütig online. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Ich bin hinter dir. Da für Schockstab! Ich lade nach. Das Magazin. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Ziele gesetzt. Feindlicher Marschflugkörper. Feindliche Drohne über uns. Drohne umkreist das Gebiet. Feindliche Drohne aktiv. I Ich bin bei dir verbündete Drohne online. Magazinwechsel. Ich lade nach. Ich lade nach. Verbündete Drohne im Einsatz. Ich bin bei dir. Die Führung gehört uns. Wir haben die Mission für Hälfte geschafft. Bleib wachsam. Ah! Mehrere bewegte Ich bin hinter dir. Endgranate geworfen. Ohne Einsatzbereit. Vordere Luftnahunterstützung an. Ziel markiert. 1-1, vordere Aufklärung an. Marschflugkörper im Anflug. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Verbündete Aerosolbomben gestartet. Ich bin oh, hinter Ach, dir. Arschung. Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Deckung eingesetzt. Ich lade nach. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Verbündete Drohne im Einsatz. Drohne online. Ein Noch eine Minute. I'm Sekunden. Wechsel das Magazin. Ja, Verbündete Drohne im Einsatz. Mission erfüllt. Gute Arbeit.